Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Tutorial Video von Marco Software zum Marktplatz Otto Market. Schön, dass du vorbeischaust. Heute möchte ich mit dir explizit auf die von Otto Market benötigten Retouren Tracking IDs eingehen und dir zeigen, was es hierbei zu beachten gilt. Starte als erstes die Unicorn 2-Oberfläche mit einem Rechtsklick als Administrator und wähle auf der linken Seite den Marktplatz und Shop, für den du den Fallback Retouren-ID-Pool konfigurieren möchtest. In unserem Fall nehmen wir AutoMarket. Klicke in den Einstellungen unten rechts auf den Button Retouren-Tracking-IDs. Es öffnet sich ein neues Fenster. Wähle links im Feld Logistiker das Transportunternehmen deiner Wahl aus. Du kannst in Hinsicht auf die Retouren für Automarket aktuell ausschließlich mit drei Logistikern arbeiten. Das sind im Einzelnen DHL, GLS und Hermes. Zunächst einmal bittest du deinen Logistiker, dir einen Retouren-ID-Nummernkreis zur Verfügung zu stellen. Dieser muss zwei Anforderungen erfüllen. Erstens, der Nummernkreis darf nur Zahlen enthalten. Zweitens, die beiden ersten Stellen müssen aus der Ziffer 0 bestehen. Lege diesen Nummernkreis nun in Unicorn 2 an, indem du die optionale Präfix, die Startnummer, die Endnummer und die optionale Suffix einträgst. Nehmen wir nun als Beispiel den Pool 00123456789c bis 00123456789xxxxc. Dann lautet die Präfix 00123456789 die Startnummer 0001 und die Endnummer 9999. Eine Suffix mit dem Buchstaben C ist nicht notwendig, dieser Buchstabe dient dem Logistiker zur Prüfziffernberechnung. Wenn du per Mail informiert werden willst, wenn nur noch 100 freie Nummern im Nummernkreis enthalten sind, aktiviere links das Kontrollkästchen und trage rechts darunter deine E-Mail-Adresse ein. Wenn dein Carrier es unterstützt, kannst du auf die Anlegung dieses Fallback-Retouren-ID-Pools verzichten und die Sendungs-ID als Retouren-ID verwenden. Aktuell geht das mit Hermes mit einer gebuchten Zusatzoption. Setze hierzu den entsprechenden Haken. Bitte achte bei der Vergabe der IDs auf die nachstehenden Punkte. Erstens, die Startnummer muss immer eine reine Zahl sein. Zweitens, auch die Endnummer muss immer eine reine Zahl sein. Drittens, die Endnummer muss immer mindestens 100 Punkte größer als die Startnummer sein. Daher empfehle ich dir, die E-Mail-Benachrichtigungsoption aus dem vorletzten Kapitel zu verwenden. Drittens, wenn du den Nummernpool nachträglich bearbeiten willst, werden die bisherigen Start- und Endnummern zur Sicherheit entfernt. Nutze nun die nächste freie Nummer. Du schaust also, welche Nummer zuletzt verwendet wurde, zählst 1 hinzu und verwendest diese Zahl als neue Startnummer. Beispiel: Deine alte Startnummer war 1000. Es wurden bisher 50 Stück davon benutzt. Dann muss deine neue Startnummer nun 1051 lauten. Du kannst die Retouren-Tracking-ID-Funktion in Unicorn 2 deaktivieren. Kann man machen, sollte man aber nicht. Ich rate dir von diesem Vorgang ab, da OttoMarket zwingend diese IDs benötigt. Klicke abschließend auf Speichern und du hast den Retouren-ID-Pool erfolgreich konfiguriert. Das war doch gar nicht so schwer. Wolltest du zu diesem oder einem anderen Thema noch Fragen oder gar Anregungen haben, schreibe uns gerne eine E-Mail an support marcos softwarede oder frage uns wie immer über facebook.com. Wir helfen dir gerne.